Ich wollte euch etwas hinterlassen, das ihr immer wieder hören könnt, wo ihr meine Stimme immer wieder hören Auch, dass meine Stimme nicht vergessen geht. Die Wanda ist 42, als sie diese Botschaft für ihre beiden Kinder aufnimmt. Sie hat Magenkrebs im Endstadium und sie weiss, dass sie bald sterben muss. Ihre Kinder sind zu diesem Zeitpunkt 10 und 12. Dass die beiden ihre Stimme nicht vergessen, für das nimmt Wanda für sie einen Hörschatz auf. Eine Audiobiografie voll von Liebe und Leben. Es ist, es ist ein Geschenk von mir an euch, wird euch hoffentlich immer wieder begleitet Leben. Ihr könnt immer wieder drehhören. Und ihr müsst auch nicht alles hören, auf einmal Ihr dürft einfach immer ein bisschen dreh. Schnauke, sage ich jetzt mal, was euch gerade interessiert. Drei Tage dauert die Aufnahme. Daraus entstehen fast 10 Stunden Hörschatz für die ihre Familie. Es Leben in 86 Kapitel. Ihr habt doch beide so schöne kuschel im Zimmer. Vielleicht könnt ihr euch alle irgendwo in eine Kuschel-Ecke etwas Feinem zu trinken und Pommeschips oder Popcorn. Und euch aneinander kuscheln, am Papi kuscheln. Und mal ein bisschen reinhören. Ein Hörschatz ist ein Geschenk für jetzt. Es ist aber auch ein Geschenk für die Zukunft. Das Lässige daran ihr könnt, ihr könnt jetzt ein bisschen Ihr könnt aber auch reinlösen, wenn ihr 16 oder 18 sind. Wenn er vielleicht heiratet, selber Kinder hat oder wenn er einfach mal Liebeskummer hat. Vielleicht könnt er dann hören, was Mami so sagen würde zu dem zum Liebeskummer. Wichtig ist einfach, dass ihr die Trauer zuletzt. Das ist ganz wichtig, die gehört dazu. So wie es verliebt ist, muss man auch traurig sein können. Der erste Liebeskummer, der erste Kuss, die Wanda gibt ihren Kindern in ihrem Hörschatz all das mit auf den Weg, was ihre wichtig ist. Für wichtige Momente der Kind, was sie selber nicht mehr dabei sein kann. Und irgendwann, da ist sich die Wanda sicher, sieht sie sich wieder. Aber erst, wenn die Zeit reif ist. Wenn ihr alt und schrumpelig sind, werden wir uns auch wieder spüren. Aber bis wir uns sind, wird es noch viele, viele Jahre brauchen, Kinder. Ihr werdet noch so viel erleben und so schöne Sachen sehen und spüren. Und ich werde euch begleiten auf dem Weg. Und lebt euer Leben, geniessen Ihr habt nur ein Leben. Seid mutig. Glaubt an euch selber. Glaubt an das, was ihr könnt. Und noch darüber hinaus, ihr könnt nämlich noch mehr und liebt euch selber. Aber vor allem haben Spass am Leben. Das ist ganz wichtig. Wirklich. Ich hatte so viel Spass in meinem Leben. Und das ist auch, das ist auch der Grund, warum ich kann sagen kann, dass ich hatte ein erfülltes Leben Ich habe ich so viel Lässiges erlebt, so viel Schönes. Das werden ihr auch, das weiß ich, das, das spüre ich, das ist genießt eures euer Leben. Und ganz, ganz irgendwann, eben wenn wir alt und schrumpelig sind, sehen wir uns wieder.